Mit dem wirklich Menschen, aus jedem Menschen doch jeder Mensch also auch dem jungen Menschen, der, der junge Mensch und genau das brauchen wir natürlich von exzellenten Menschen dass solche, solche Menschen implakten Menschen entsetzlich äh, Fassungslosigkeit, ja, also so viel, so viel die Belastungen der Menschen So, und jetzt schauen wir uns an österreich lebenden Menschen, das heißt weil es dort Menschen gibt. Das heißt ein Mensch, weil er gar nicht die Möglichkeit hat zu überleben. Ich kann das schon verstehen. Viele haben ein Problem über 10.000 Menschen. Und genau das ist das Problem: 10.000 Menschen jedes Jahr. Aber ohne breiten Lächeln und ohne riesige Euphorie. 20 Prozent weniger, die 20 Prozent da und da weniger. Oder glauben Sie, wenn alles weniger wird, sterben dann die Leute, was soll, die bleibt ja keine Möglichkeit mehr. Blitzschlag, ungestraft im Parlament, glaube ich viermal bereits, wenn Menschen... Die Menschen, wenn die Menschen in ihrem Behandlungsprozess, ich wiederhole das, wenn die Menschen in ihrem Behandlungsprozess für alle äh, Menschen schafft damit Sicherheit für die Menschen in Österreich und sie verhindern damit... Versorgung für die Menschen in Österreich, viele, viele Menschen, tagtäglich, Menschen. Menschen, Menschen, Menschen, Menschen, aber gleichzeitig Menschen, das sind jetzt alles, das sind jetzt alles nicht irgendwelche Dinge, Burgenland, Menschen, Tirol, Menschen, Steiermark, Menschen, Kärnten, Menschen, auch in der Su Zukunft, Menschen.